als wir vor ein paar Jahren mit Factory gestartet sind, haben wir alle Keywords handschriftlich aus dem Marktplatz rausgeschrieben. Mittlerweile haben wir über 17.000 verschiedene Produktdetailseiten auf Amazon optimiert. Wie das geht und was ihr dabei beachten müsst, steht hier drin.